Katja, wir haben hier eine Kompressionssocke, die CEP Chevron Sock Tall, also die hohe Variante. Läufst du eigentlich mit äh, Kompressionssocken? Ja, ab und an äh, bei Regenerationsläufen doch äh, ganz gerne. Ähm, du sprichst es an, ne? Regeneration. Was macht eigentlich eine Kompressionssocke? Also sie soll ja vor allen Dingen in den Blutfluss unterstützen und das schafft man durch eine sogenannte graduelle Kompression. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei einer Kompressionssocke, dass ich diese medizinische Kompression habe und das macht die CEP natürlich hier sehr, sehr, sehr gut. Was man hier noch ganz gut sehen kann, das sind diese Komfortzonen, also diese Verstärkungen. Hast du ein bisschen Probleme mit Achillessehnen oder so? Äh, eigentlich nicht, aber ich habe zum Beispiel viel Probleme mit Blasen und für mich äh, ist so eine Verstärkung genau. hinten an der Socke immer sehr komfortabel zu laufen. Ja, vor allem generell der Sitz ne? und ähm, vor allem diese Stellen, die auch ein bisschen mehr belastet werden, die sind hier auch verstärkt. Also da ist das Material einfach ein bisschen dicker. Hier ist es schön dünn, ja? also damit halt die Socke sich auch sehr leicht anfühlt. Und was man hier unten ganz gut sehen kann, ähm, auch hier habe ich die Verstärkung, aber ich habe hier diese sogenannten Air Channel, also da. Schwitzt der Fuß halt leider am meisten und also kommt ein bisschen mehr Luft dran, sozusagen durch diese Channel. Mhm. Also, ja, die CEP Chevron Sock. Probier sie einfach mal aus, würde ich sagen, oder? Ja, super gerne. Und wenn ihr ähm, was zu der Socke wissen wollt, dann schaut doch gerne auf sport2000.de vorbei.